Hallo und, und herzlich, herzlich Willkommen bei Jan und Maxi. Jan. Ja, wir sind jetzt hier am Buchhaus Ruine, was auch immer, angekommen. Ja, ich habe jetzt noch eine Actioncamp. Und als Vorwarnung, Halloween drehen wir an einen übelst geilen Platz und machen für euch ein Halloween Special. Das kommt dann direkt auch Halloween hoch, könnt ihr euch schon mal drauf vor freuen. Und da drehen wir in sowas richtig Geiles. Mhm. Hier ist schon so also was Alleinstehendes, Abgerissenes. Könnte ich mal Halloween. Halloween drehen wir bei sowas geiles. Geileres. Maxi? Komm, wir gehen hier. Komm mit. Alter. Das sieht aus, als wenn das mal eine Blume war. dass da nicht gleich irgendwas runterfällt. Ein altes Waschbecken. Ich weiß nicht, wie das ähm, Video nennen. Vergammeltes Haus. Boah. Ey, ich glaube das war mal ein ja, ein Bauern. Rüger. Hier waren mal Pferde. Ich glaub, ich nicht. Ist das, ein das waren mal Pferde. Ja, hier waren die drin. Alter ist das geil. Jan, komm zu mir. Das ist geil. Das ja. war bestimmt mal ein Mittelalter. Ich muss sogar noch für einen Ball die ein Eisen machen. Das sieht aus, als wenn das ein Haus ist und das so ein Stall für Bauernhöfe von alles. Es wird dann so ein richtiges Special. Abospecial wo Jan sein ich ansehen gibt einfach rein und die Abospecial ein und dann mit Axt oder sowas Pinata zerschlagen und da macht Jan übrigens sein schrott dann nimmt er seinen Boxsack, haut auf eine Pinata drauf und ja die geht dann kaputt. und dann geht die Pinata die Waffen halt kaputt dann noch mehr kaputt und dann packen wir